morgens dann rausfährt und die Sonne geht auf, wenn Nebel im Wald ist und dann kommt da, kommen die ersten Sonnenstrahlen durch, das, das ist schon schön. Ich war eigentlich schon immer gern im Wald, ich war immer gern draußen. Also ich könnte mir mein Leben gar nicht als Büro schaffender vorstellen.